Geliebter Mensch, ich begrüße dich mit der Liebe aus meinem Herzen und ich lade dich ein zu einer tiefgehenden Meditation, um dein Licht zu stärken und um deinen Weg zu finden, deinen Weg zu sichern und um so zu sein, wie du bist. Und so rufe ich für mich den Schutz der geistigen Welt, damit nur die reinsten göttlichen Botschaften zu dir fließen. Und wenn du selbst auch gerne diesen Schutz möchtest, dann rufe ihn jetzt, so wie du den Impuls dazu bekommst. Die Gruppe der Elohim hat sich versammelt. Es sind die Weisen der Schöpferengel. Sie betreten diesen Raum. Und ein jeder hält das Licht der Liebe in seinen Händen. Denn dieses Licht der Liebe, das werden sie dir jetzt schenken. Die Schöpferengel der Elohim, sie leuchten hell, sie strahlen in der Dimension der Wirklichkeit und sie laden dich ein, dein Herz zu öffnen, sie laden dich ein, durch dieses eine Tor zu gehen, das Sternentor und wenn Du dies möchtest, dann wird Dich Deine Seele durch das Sternentor tragen, genau in die Frequenz, wo jetzt die Elohim zu Dir sprechen. Es geschieht über die Linien der Zeit. Und es geschieht mit deiner Seele, wie von ganz allein, Und schon schwebst du in der vollkommenen Liebe und fühlst die Anwesenheit der Engel, die dich begleiten. Und nun gehst du durch ein weiteres Tor hindurch. Es ist das Tor der Reinigung von allen kollektiven Energien. Und so wird dein Gedankentrichter gereinigt, dein Emotionales Feld gereinigt, sodass du ganz frei wirst, sodass du deine eigene Essenz viel tiefer spürst, sodass du die Kraft deiner Seele diese große liebe spürst und genau dann wenn du dies wenn du dies am stärksten spürst wird ein engel der elohim zu dir treten und dir dieses licht übergeben Nimm es in deine Hände und führe es zu deinem Herzen, denn dort wird es mit dir verschmelzen. Dieses Licht wird dich stärken. Dieses Licht wird Dich führen, zusammen mit Deiner Seele, Deinen Weg weiterzugehen. Es wird Dein Vertrauen stärken, sodass Du auf Deine innere Stimme mit Leichtigkeit hören kannst und sie wahrnimmst. Die Elohim, sie singen deinen Namen und sie berühren nun das Feld deiner Schöpferkraft. Und auch dort fließt das licht der liebe hinein dieses göttliche licht mit welchem du in zukunft durch dein leben gehen wirst spüre den schutz und spüre die verbundenheit deiner Seele zu Gott. Spüre diese Verbindung. Denn diese Liebe ist die stärkste, die es gibt. Und so genieße jetzt die Energie. Genieße Dein Sein, Deiner Seele geht es wundervoll und so lächle Deine Seele an, schenke Dir ein inneres Lächeln des Wissens, denn das Licht ist bei Dir. Und dann komme nach einer Weile wieder langsam in das Hier und Jetzt zurück. Und wenn du soweit bist, bewege Hände und Füße, öffne deine Augen und sei wieder ganz da. diese energie sie ist so wunderschön und du darfst sie heute den ganzen tag genießen denn sie hält sie hält für den ganzen tag schön dass du da warst schön dass es dich gibt ich habe dich sehr lieb ein küsschen bis zum nächsten mal